Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Heute werden wir mit euch Zeitungen austragen mit meinem Bruder. Wie ihr seht, hier sind schon ganz viele Zeitungen und die werden wir heute nacheinander austeilen. Hier ist schon der Wagen und wir werden gleich mit meinem Bruder Nikita alle Zeitungen hier rein tun. hier rein tun und dann in jedem Haus oder jeder Wohnung werden wir austeilen. Also in jedem Wohnhaus. Oder Familienhaus. Und dann würde ich sagen, wir fangen auch direkt an und was ist jetzt mit dem. Schnell da vorne. Da muss ein kleines bisschen das Gewicht ausgleichen. Oh. Was warst du da? Ich mein. Aber zu tuschen oder was? Ja. So verdient man heutzutage als Kinder Geld. Durch Kinderarbeit. So, wir haben jetzt die Zeitung reingelegt in den Wagen und das alles müssen wir heute fertig kriegen. Okay, also let's go. Darf ich mal schieben? <lacht> <lacht> zufälligerweise nichts zum Trinken mit. Doch, die Mama hat auch an alles gedacht. Den Wagen hier einmal stehen lassen. Evelyn, du nimmst auch einen Block mit. Mhm. So, dann gehen wir hoch. Jetzt machen wir es, also die Zeichnungen auf. Und jetzt mache ich die zweite Portion. Ich komme hier oben nicht dran. Jetzt gehen wir zur nächsten Portion. Äh, Station. Was hast du, Harbinder? Für Mama. Oder was? Ja. Oh, uh, eine Blume. Eine Blume zusammen. Bist du fertig? Und das was ist. Ich... Und hier? Keine Werbung. Aber da darfst du das rein, weil da steht keine kostenlose oder sonstiges. Perfekt und es geht weiter. Hier nee, ist jetzt schon richtig heiß, weil wir haben irgendwie so 20, 23 Grad. Ja, heute ist es wieder mal sehr warm, ne? Ja. Da müssen zwei hin. Zwei? Ja, weil da sind zwei Klingeln. Pack das einfach auf den Boden. Legen. Genau, und den anderen kannst du auf den Boden legen. Und dann geht's weiter. Wie ist es früher immer gemacht? So, und du darfst schieben. Der ist mir viel zu schwer. Wie es früher immer gemacht? Wurde Fahre, also so ein Fahrrad gefahren und dann immer Zeitung hingeworfen. Ja. Und? Macht das immer Spaß? Mir ist heiß der Ja, es ist echt warm. Ja. Aber es gibt nichts zu jammern, wenn wir Geld verhaben wollen, müssen wir arbeiten. Und müssen Geduld haben. Genau. Also ich mache jetzt die letzte Zeitung rein. Das ist wirklich sehr einfach. Das mache ich so, damit man das gut rausnehmen kann. Und damit würde ich auch schon das Video beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr immer die Ersten seid, die meine Videos gucken. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn die offen sind natürlich. Hat euch das Roblox-Video gefallen? Schreibt ja oder ja. Tschüss.